Also 89, da war ich 17, <lacht> da war ich äh, vermutlich am Kotti, doch, wie es immer so ist, am Kotti, genau. Und äh, eigentlich haben wir das sehr spät mitbekommen, dass die Mauer gefallen ist. Äh, erst dann so richtig, als die Leute da ihre 100 D-Mark abholen wollten, weil die ganzen Banken am Cottbusser Tor waren. Und wir haben uns dann gefragt, warum, warum die da Schlange stehen. Und, äh, aber natürlich am Fernsehen und so, das hat man schon vorher mitbekommen. Wir haben uns immer gefragt, so, warum bei uns die Mauer nicht fällt. <lacht> genau, eigentlich war das super unspektakulär für uns. Äh, wenn ich so nachhinein denke, war das ein sehr, äh, sehr, äh, ja, sehr, ein sehr trauriger Moment. Traurig insofern, dass, dass es so unspektakulär ist für uns. Also wir hatten damit gar nichts zu tun. Obwohl du an der Mauer geboren und aufgewachsen bist, hat diese Mauer mit dir nie zu tun gehabt. Das ist was Erstaunliches. Überhaupt, die Dresdner Straße war immer eine sehr spezielle Straße wegen diesem Hochhaus, auch diesem NKZ. Weil bevor das da stand, waren da Baracken. Also, es war sowieso alles. Äh, ziemlich äh, Die ganze Infrastruktur war ja kaputt. Ich bin ja in dieser kaputten Infrastruktur aufgewachsen. Und, äh, und ich dachte, das wäre was Normales. Also, weil man dort geboren ist. Ich erinnere mich von anderen, die aus der Türkei kamen, die waren schockiert. Also, sie waren so schockiert, dass Deutschland so aussieht. Ich weiß nicht, was für Fantasiebilder die hatten in ihren Köpfen, wenn sie in Deutschland ankommen. Dass dann überall, weiß nicht, Becher voller Milch und Wein und Honig und Fliesen. Vielleicht kannst du ganz kurz ähm, erzählen, wie du den Mauerfall, den Tag des Mauerfalls erlebt hast, was du an dem Tag erlebt hast. Ja, wie gesagt, da war ich, war ich in der Schule und wir hörten, dass äh, kam eine Lehrerin, sagte, die Mauer ist gefallen. Und wir alle, ganze Schule, ganze Schule ist es ja Bernauer Straße, glaube ich, sind wir gelaufen? Ja, wie gesagt, ja. Freude, wirklich Freude, wir sind dahin und wollen gerade durch an diese Tür, Tor und da sagte mir der, die Konzentration, lag, also die Öfen gibt es immer noch. Da sage ich sehr ja, Dankeschön. Erstmal Schock, ne, aber dass ich äh, sofort eine Antwort gegeben habe, wundere ich mich. Normalerweise bin ich ich schlucke erst mal, ne? dann sage ich, ja, da kommst du auch mit, das war's, na ne? bin ich auch durch, aber dann aber äh, merkte ich, Vorsicht, ne? so diese Signalkontrolle, sage ich, Vorsicht, äh, es ist nicht alle so, ne? also alle sind nicht Freude. es gibt ja hier Nats gewesen, sage ich, ne? das ja eine, musst du aber aufpassen, nicht blauauge hier, aus äh, Berlin äh, rumlaufen, Ach, ist es schön. Früher konnte ich ja laufen, es passierte nichts. Aber ich, dann, als ich dieses Spruch gehört habe, konnte ich nicht mehr. Was denkst du über die, genau diese Erinnerungskultur zum Thema äh, ja, Wiedervereinigung, Erfahrungen der Migranten? Ja, als du mich angesprochen hast, habe ich bis dahin keinen Gedanken darüber gemacht, wirklich nicht. Habe ich als du sagst ich, mein Gott, das stimmt. Was hat mit uns Migranten alles gemacht? Darüber hat niemand nie was geschrieben. Es war ja nur Deutsch-Deutschen, aber wir haben auch gelebt hier. Darüber, ich fand es, als ihr ja dieses Projekt jetzt macht, finde ich gut. Das ist Wirklich, es gab ja nichts. Ich habe noch nie was darüber gehört. Finde ich echt jetzt sehr gut. Wir, wir sind ja auch ein Teil von dem, wie der Vereinigung von Deutschland. Berliner Mauersteine. Wann hast du damit angefangen, die Mauersteine abzuklopfen? Na, daran kann ich mich nicht ganz erinnern. Da haben sie erstmal auf jeden Fall ein Stück in der Adelbergstraße rausgenommen und da ging es los. Noch von dem Eisen den Abdruck. Aber habt ihr das hauptsächlich gemacht, um als Erinnerung für euch oder auch um es zu verkaufen? Na, eigentlich zum Verkaufen. Weil die Touris, die standen voll. Die kamen von überall her und wollten Geschichte mitnehmen. Wer kam auf die Idee von deinen Freunden? Wie viele wart ihr? Wie habt ihr das gemacht? Na, die älteren Leute, Bekannten haben gekloppt und äh, da dachten wir, okay, das können wir auch, Hammer und Meisel genommen und erstmal hier in der Nähe, so am Kinderbahnhof dann angefangen Mauersteine rauszukloppen. Was hat man dafür bekommen für so ein Stück Mauer? Na, unterschiedlich, von 2 Mark, 5 Mark bis 50 und ja, denke ich mal, aber wir waren keine Geschäftsleute, wir haben, für uns war schon 5 Mark schon sehr viel, auf jeden Fall. Ist man immer als Gruppe unterwegs gewesen, mehrere Leute, mehrere Kinder und ja, später haben wir dann gesehen, so, so Proleten, die Nazi-Sprüche von sich gegeben haben. Friedrichstraße, einfach ohne Grund, Leute angemacht und so. Wirst du selber mal angemacht worden? Ja, wie gesagt, auch Friedrichstraße mit Freunden und so. Weil das gab es ja vorher in Kreuzberg irgendwie nicht. Und dann diesen Hass zu spüren, so einfach so ohne Grund, dachte man, okay, dem wurde was gemacht oder so, oder was entzogen. Mhm. Dass sie einfach, ohne jemanden zu kennen, dann einfach auf ihn losgehen können, ohne Grund. Mauer war für mich äh, in dem Kopf wirklich das erste Ausland raus 82, 83, erste so mit dem riesigen Schriften an den Bern, aber Auslande rausgeschrieben worden. Für mich, die Neuankömmlinge, war das äh, nicht gewollt sein, Anfang an, mit dem Bild nicht. Alle Leute haben die übersetzt, da mussten wir an den Mauer immer diese Ausländer raus. Und die waren die damals Anhänger von dem härte So ist das von Aha. Ja, so ist das von von der Fußballmannschaft, der Anhänger, haben diese Ausländer rausgeschrieben. Die erste Konfrontation, dann kam der von kinder und, und so weiter. Aber das ist äh, eine Für mich war eine Arbeitswelt. müssen wir immer laufen und wirklich äh, Ausländer raus ab, ab, äh, übermalen. Da habe ich gesagt, im Kreuzberger Szene müssen wir mit türkischen Namen irgendwas machen, dass wir Jugendliche in die Szene reinziehen. Wie man mich äh, jugendlichen Geräte haben, haben die immer gesagt, wir waren türkischer Namen. Dann kam die Hallgeber von Neukölln, da haben wir lange Diskussionen geführt. Dann wenige Pe äh, Black Panther gruppe und ähnliche Leute und haben uns Antwerp, Hans-Philis uns genannt. Wir haben 88 vor dem 20. April angefangen oder 87 angefangen Diskussionen, aber 88 dann offiziell mit dem Antifaschismus, äh, sozusagen mit dem Awanak, armee Hakenkreuz mit dem besonderen kaputt Markenzeichen raus auf die Straße gegangen und offiziell ist der Gründung 20. April 88. Ich habe mich also in Kreuzberg immer wohler gefühlt. Also es gibt, äh, es gab damals sehr wenig, wenig Leute, die unfreundlich waren. Meistens die ältere Generation, die waren also super, fabelhaft. Die haben uns also angenommen, als wir hier kamen oder meine Geschwister, wie äh, eigene Kinder. Nachdem äh, Stopp, nach dem Stopp war das also die Feindlichkeit, hat sich also in wahren Gesicht gezeigt. Wo warst du am Tag des Mauerfalls? Kannst du dich daran erinnern? Ja, genau. Wir haben gehört, also als ich fern geguckt hatte, habe ich gesehen, aha, die Mauer fallen. Es waren also viele Leute da von Ostteil. und dann natürlich hat das also erweckt die Wäsche. Äh, Bevölkerung auch. Und ich war in Oberbaumbrücke Wir wollten also rüberqueren. Und die, die äh, östlichen haben gesagt, nein. Warum? Ja, ihr seid ja ähm, Ausländer. Die Deutschen dürfen Ausweis zeigen und dann rübergehen. Das war äh, ein bisschen für mich naja, beteiligt sagen wir mal so ich lebe auch in west Berlin ich habe auch meine Genehmigung hier, ich zog da nicht rein nach zwei Tagen könnten wir dann rein. Ich sage ja immer, es ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber die Mauer ist über den Migranten zusammengebrochen natürlich äh, auch den vielen Menschen in der DDR, weil die ja von der anderen Seite dachten, jetzt ist die Mauer weg, jetzt werden wir alle Villen in Mallorca haben. Alles mit der Arbeitslosigkeit, schlechten äh, Renten und so weiter. Äh, aber bei den Migrantischen hat sich das, glaube ich, mehr ausgewirkt. Und die migrantischen Menschen, sogenannte Gastarbeiterinnen und Arbeiter, haben ja in sehr einfachen Montagebereichen und so gearbeitet. Das ist natürlich von heute auf morgen lässt sich weggefallen. Und da das sehr unqualifizierte Arbeitskräfte waren, hatten sie auch kaum Chancen, jetzt fast irgendwas äh, zu finden. Äh, das war auch die Zeit, wo ich beim DGB in der Ausländerbeiratung angefangen hatte. Einige Gewerkschaften hatten dann äh, mit den Betrieben äh, Vereinbarungen, dass wenn sie, was sie viele gemacht haben, nach, äh, in irgendwelche, äh, die Industrie nach Ostdeutschland verlagert haben, dass sie den Arbeitskräften in Westwellen erstmal Vorrang geben, wenn sie dort weiterarbeiten wollen. Natürlich zu ostdeutschen äh, Löhnen, aber mittlerweile war nicht nur Reuerswerda und Rostock auch also viel über Rassismus, Gewalt, Tote und so weiter bekannt, äh, dass sehr viele sich nicht getraut haben. Dann kamen sie in die Beratung, was soll ich machen? Ich habe gesagt, ich kann dir jetzt nicht raten, was du machen sollst. Natürlich passiert nicht jede Minute irgendwo ein Mord. aber es gibt eine hohe Gefahr und eine Unsicherheit und ich weiß von vielen, dass sie dann wissen, dass sie jetzt bis zu ihrer Rente arbeitslos bleiben werden, einfach sich entschieden haben, noch in Berlin zu bleiben.